Ich bin äh, der Patrick Hefner. Ich habe von äh, 2009 bis 2012 an äh, der Macromedia Film-Fernseh studiert mit dem Studiengang Regie und habe 2012 mit dem Abschlussfilm Antilopen mein Studium beendet. Und dann äh, hatte ich eine Geschäftsidee schon während dem Studium. Das hing mit, mit Sponsoring zusammen, weil wir auch natürlich beim, am, beim Drehen immer das Problem hatten: Wo bekommen wir ein Sponsoring her? Und mit dieser Geschäftsidee haben wir 2013 dann eine Firma gegründet, nachdem wir uns dann alles ja vorbereitet haben. Und das ging los mit WG-Partys tatsächlich. Das hieß Party Guerilla oder heißt immer noch Party Guerilla. Und äh, jetzt ist eine Agentur daraus geworden, BTL Creative. Und wir sind in Endeffekt eine Agentur für Empfehlungsmarketing, Influencer-Marketing und Sponsoring von privaten äh, Veranstaltungen. Im Büro sind wir 20 Mitarbeiter, ich habe 150 Studenten, die für mich da draußen arbeiten, in 50 Städten in drei Ländern, machen knapp 200.000 Events in drei Ländern, haben über 50 Kunden, unter anderem Heineken, Red Bull, Bacardi, Spotify, Uber, das sind alles Kunden bei uns. Also wir haben sehr große Kunden und wachsen sehr schnell. Wir sind, glaube ich, einer der schnellst wachsenden Agenturen in München gerade. Jetzt sind wir gerade dabei, strategische Investoren mit reinzuholen, also wir haben das Ganze bis jetzt aus meinem eigenen Cashflow aufgebaut und ähm, ja. Mal schauen, wie es weitergeht. Das wird auf jeden Fall eine spannende Zeit. Ich glaube, ich habe in dem Studium schon das gelernt, was ich jetzt auf meinem weiteren Weg sehr gut gebrauchen kann. Dadurch, dass Film, Fernsehen auch ein sehr kreativer Studiengang ist und man, wenn man mal sehr viele Probleme lösen muss. Gerade am Set. Zum Beispiel wenn die Budgets für einen Film sehr knapp sind, muss man auch kreative Lösungen finden. Kaufmann vorher noch gemacht. Ich wollte unbedingt einen Studiengang danach machen, der natürlich auch, klar, meine Leidenschaft ist, mir Spaß macht, aber wo ich danach irgendwie was kann. Und das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Als Firma oder als Mensch generell sich auf einen Wandel oder auf einen schnelleren Wandel und auf schnellere Prozesse einstellen zu können, ist extrem wichtig. Deswegen glaube ich, ist es ist auch wichtig, das in einem Studium zu lernen, sich auf solche Gegebenheiten und auf so einen Wandel anzupassen und auf einen schnelleren Wandel. Es wird alles schneller. Das muss man verstehen, ja. <coughs>